Moin Skatfreunde, herzlich willkommen und hereinspaziert. Es ist wieder Zeit für eine Skat-Rätselanalyse. Wir schauen uns heute an die Perle der letzten Woche, das Rätsel 210, eine verrückte Bilder-Challenge von Rätselneuling Felix. Wer diesem Rätsel nicht die höchste Schwierigkeit gibt, der muss wohl ein Genie sein. Ich behaupte einfach mal, wenn du nicht weißt, dass es hier einen Lösungsweg auf 60 Augen gibt, dann kannst du da kaum drauf kommen. Es sei denn, du probierst sehr, sehr lange aus oder du schummelst ein wenig mit der Analysefunktion. Ja, oder du schaust dir einfach dieses Video an. Wer allerdings die verrückte Bilder-Challenge noch nicht angespielt hat, noch nicht angeknobelt hat, der möge doch hier nochmal pausieren und zumindest mal zwei, drei, vier Versuche investieren, um zu sehen, wo da die Schwierigkeit liegt. Umso mehr wisst ihr dann, die Lösung, die jetzt direkt kommt, vielleicht zu schätzen. Was also passiert in diesem Rätsel? Ähm, Mittelhand hat ein starkes Grangspiel, nachdem der Alleinspieler allerdings im zweiten Stich den Herzbuben fallen lässt, um euch Schneider zu spielen, ist plötzlich angerichtet zum Schmausen. Das Dessert gibt es wie üblich erst, wenn 60 gefunden sind. Alleinspieler also 18, wir sagen vielleicht ein anderes Mal, denn obwohl wir die beiden oberen Buben haben und viermal Karo, ist die Geschichte natürlich ausgesprochen dürr, wir haben hier nur überhaupt ein einziges volles im Blatt. Wir erwischen mit dem Karo Ass den Alleinspieler, also mit der Karolusche in seinem blanken Ass. Er hat jetzt ein sehr starkes Spiel mit der Kreuzflöte, Ass 10, die beiden roten Bauern und insgesamt vier Asse in der Hand. Wenn er jetzt über seine Stärke geht, über die Dörfer geht, dann gewinnt er auch das Spiel. Aber dass jetzt sowohl der Kreuzkönig zu dritt steht bei unserem Partner, wie wir gleich sehen, als auch die Buben zusammenstehen und auch ansonsten die Partie, nach einem Bauernstich schon auf 60 möglichen Augen steht. Das ist, glaube ich, schwer zu erahnen. Und es ist sicher plausibel im Schneidersinne hier den Buben auszuspielen. Und am echten Tisch wird der Spieler mit diesem Manöver auch typischerweise durchkommen. Aber hier sind wir jetzt natürlich am Rätseln. Und da kann es ein wenig anders ausgehen. Unser Partner lässt die äh, frei schwebende Karo 10 hier listigerweise fallen. Wir nehmen mit 14 Augen und sollten jetzt vielleicht noch gar nicht zu stark auf das Blatt von unserem Partner schauen, was sich hier im Rätselmodus schon offenbart, sondern vielleicht erstmal auf unser eigenes. Und da könnte man jetzt natürlich ähm, die nächsten vier Stiche machen, indem man Kreuz Bube zieht und dann die drei Karos. Aber wird das reichen? Der Alleinspieler muss ja viele Asse und Volle haben. Wir selber haben noch die Pik 10 mit anderen Worten. Das ist wahrscheinlich nicht der Plan, um wirklich zu gewinnen. Vor allen Dingen, wo wir kein Stück Kreuz haben, sollten wir den Kreuzbuben lieber zurückbehalten, um in Kreuz ein Volles zu stechen. Also mit der Idee ist der Karo König, der durchaus naheliegend ähm, aussieht, auch die richtige Karte. Alleinspieler. Sollte hier nicht stechen, sondern abwerfen, wirft hier schon listig aus seiner längeren Farbe ab und unser Partner muss jetzt hier erstmal die Nerven bewahren, den Kreuzkönig behalten, mit dem der Stich gegen die Kreuzdame noch drin ist. Die Herz 10 behalten in Hinterhand, um ein Überspiel zu haben und eher das hier komplett etwas lustlos in der Luft hängende Bild in Pik reinlegen. Das kriegen wir hier am sinnvollsten unter auf 21 Augen. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo es am echten Tisch wahrscheinlich für den Alleinspieler wieder zum Sieg reicht, denn sehr viele Spieler würden doch jetzt die Karo Dame fortsetzen, quasi bei der gefundenen Druckfarbe bleiben. Allerdings, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt und überlegt, der Alleinspieler hat jetzt schon den ersten Kreuz abgeworfen, wenn der noch weitere Kreuz abwerfen darf, dann wird es ja immer dünner für unsere Pik 10 Die brauchen wir eben auch und deswegen muss jetzt die Farbe gewechselt werden. Da wir selber in der einfach bestellten Pik 10 stehen, obwohl wir den Alleinspieler mit der Pik in seinem blanken Ass erneut erwischen würden, hätte er einen Weg für 61, den könnt ihr euch gerne im Rätsel anschauen. Wir müssen tatsächlich jetzt Herz treffen und die Lusche ist zu wenig, da kann der Alleinspieler seine Herz -Lusche, die er noch als einzige ähm, unbekannte Karte quasi führt. Er hat tatsächlich Pik-König-Lusche gedrückt und die Herz-Lusche oben, die könnte er tauchen, ähm, wäre wieder auf der Siegerstraße. Der Herz-König ist genau das Angebot, was der, dem Rätsel hier auch den Namen gegeben hat. Das ist das erste verrückte Bild. Der Herz-König, der Alleinspieler nimmt mit und jetzt kommt das noch verrücktere Bild. Wir müssen hier sehen, dass wir Drei Augen opfern, die wir letztlich nicht brauchen, und damit dem Alleinspieler eine, äh, ja, eine kleine Siegmöglichkeit verbauen, die ich gleich noch näher erläutere. Also hier die Herz-Dame rein. Jetzt geht der Alleinspieler über die Dörfer, ähm, versucht durch Abzug des blanken Peak-Asses es umso wahrscheinlicher zu machen, an unsere Pik 10 ranzukommen. Deswegen dürfen wir jetzt auch den ersten Kreuzvollen noch nicht stechen. Wir müssen dem Alleinspieler hier wirklich zwingen, sich die Kreuzdame zu frei Freizuspielen, also die Kreuz 10 auch noch vorzuziehen, damit wir tatsächlich, das ist das Geheimnis, am Ende auf Kreuz König äh, und Dame die Pik 10 versenken können. So, und wenn wir an dieser Stelle eben jetzt äh, hinten nicht die Herz Dame gegeben hätten, dann könnte der Alleinspieler jetzt anstelle der Kreuz 10 mit der Herz Lusche vom Spiel gehen. Ähm, unser Partner käme ran und der Alleinspieler säße gemütlich in Hinterhand auf Kreuz 10 Dame gegen 9 König, könnte noch äh, sich die Pik 10 angeln und das Spiel gewinnen. Das haben wir ihm verbaut, indem wir die Herz-Dame abgeworfen haben. Denn wenn er jetzt mit Herz vom Stich geht, dann kommen wir mit der neuen ran und machen Rest. So gesehen haben wir ihn damit gezwungen, jetzt wirklich seinen nächsten vollen zu spielen. Und jetzt schnappt die Falle zu, diese 10 Augen, dieser Voller, das reicht uns jetzt. Damit kommen wir auf 33, haben jetzt diese kleine, aber feine Übergabe auf die Herz 10 auf 43 und im neunten Stich schnappt die Falle zu, der 17 Augen Stich auf 60. Und ich sag mal, das ist eine Rakete, dass es das überhaupt gibt, alle anderen Zugfolgen reichen hier nicht. Der Alleinspieler hat immer eine Chance, sich knapp rauszuwinden. Von daher schaut euch hier mal an das Keulenspiel und welch verschlungener Weg hier allein nicht auf 60 führt. Die Platzierung der Herzbilder ist sicherlich der Höhepunkt dieses vorausschauenden Stellungsspiel. Ja, das kann ich definitiv unterschreiben. Da hoffe ich, dass äh, ihr euren Spaß hattet, dass ihr lange geknobelt habt, nicht verzweifelt seid. Wenn doch, das jetzt hier mit dem Video die Erlösung gekommen ist. Ja, und dann, es ist ja schon wieder Freitag. Das heißt, die Keilerei nach sächsischer Art, das ist das Rätsel des Tages, mit dem ich euch einen hervorragenden restlichen Freitag, ein noch großartigeres Wochenende wünsche. Dabei, wie immer, gut blatt.